Im dritten Wort warnt Gott dich davor, seinen Namen zu missbrauchen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. 2. Mose 20, 5. Mose 5, 11 Wir müssen uns erst einmal bewusst machen, was Missbrauch ist. Wenn wir etwas Benötigtes nutzen, um unseren Vorteil zu erlangen, ist es Missbrauch. Denk daran, dieses Video jetzt zu liken. Wenn zum Beispiel... CO2 mit Steuern bedacht wird, dann wird das CO2 missbraucht. Schließlich benötigen die Pflanzen das CO2 zum Gedeihen und wir brauchen die Pflanzen zum Essen. Selbst Tiere, welche wir essen, können wir nur essen, wenn diese Pflanzen haben. Wir brauchen Gottes Gnade, um das ewige Leben erhalten zu können. Wenn wir nun, um unseren Vorteil in profanen Dingen zu erlangen, seinen Namen missbrauchen, dann ist es eine bewusste Handlung gegen unseren Herrn. Mir fällt immer wieder auf, wie viele Menschen in unserer heutigen Zeit bei jeder noch so belanglosen Situation schwören. Nur um ihre eigenen Aussage selbst zu bekräftigen. Genau das ist es, was wir nicht sollen. Abonniere jetzt den Kanal, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Gott sagt uns im nächsten Satz, was passiert, wenn wir seinen Namen missbrauchen. Denn, Denn der, der Herr, Herr wird den, wir den nicht ungestraft den lassen, der seinen Namen, Namen missbraucht. 2. Mose 20, 7, 5. Mose 5,11. Da sehen wir sehr schön, dass wir den Namen Gottes nutzen dürfen. Wir sollen es uns jedoch sehr gut überlegen, wann wir es machen. Wenn wir zum Beispiel einen Segen aussprechen oder verkündigen oder Dämonen austreiben, dürfen wir den Namen des Herrn nutzen. Da sehen wir sehr schön, dass in der Apostelgeschichte, wenn die Apostel auf den Namen des Herrn taufen. Der Missbrauch beginnt also, wenn wir für jede Belanglosigkeit den Namen des Herrn benutzen und endet darin, dass wir seinen Namen verwenden, ohne an ihn zu glauben. Hast du die Glocke jetzt schon aktiviert? Wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist, freue ich mich.